Wenn ich jetzt zum Beispiel hinten angegriffen werde, dann kann es ein sehr starker Stoß nach hinten sein. könnt soll euch vorstellen? Die Bewegung. Gut, wir wollen nochmal. Oh, nee. Berichte aus genau. dem Schatten. Über Gewalt reden ist das Thema unseres aktuellen DIR Magazins der Fürst Donnersmarkt Stiftung. Über Gewalt gegen Menschen mit Behinderung wollen wir auch heute in einer weiteren Folge unseres Podcasts wir sprechen, reden. Mein Name ist Ursula Rebenstorf. ich bin Redakteurin und was Sie im Hintergrund hören, das sind Menschen mit Behinderung, die sich in der Villa Donnersmarkt zu Karate inklusiv treffen. Also hier kommen jede Woche Dienstag Menschen zusammen, die sich fit halten, Interesse an Kampfsport haben und weil sie sich nicht mehr wehrlos fühlen wollen. Sollten Sie mal in Situationen geraten, wo Worte nicht mal ausreichen. Wie kann das gelingen? Das erklären wir gleich Claudia Lenz und Ihr Karatetrainer Michael Klar. Hallo, Frau Lenz. Hallo, hallo, Herr Klar. Hallo. Herr Klar, ich fange mal mit Ihnen an. Bei Karate inklusiv können alle die japanische Verteidigungstechnik erlernen. Trainingsinhalte werden so angepasst, dass jeder und jede dabei sein kann, ganz nach den individuellen körperlichen Voraussetzungen. So steht es im Programm. Das ist zutreffend, genau. Gut, das ist die Theorie. Wie läuft ein Training ganz praktisch ab, sodass alle etwas davon haben? Mein Training ist so aufgebaut, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie maximale Erfolge gleich zu haben oder so, sondern jeder so, wie er in der Lage ist, jetzt also bestimmte Dinge auszuführen. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie Künstler zu werden, sondern letztendlich darum, was, was bringt derjenige oder diejenige mit, und wie kann man das, was vorhanden ist, jetzt irgendwie noch fördern und ein bisschen äh, einbinden ins Training. Ne? Schreiben Sie mal ein bisschen Ihre Gruppe. Wie viel kommen denn da das immer und so die Altersspanne ungefähr? Also die Altersspanne würde ich sagen Mitte 40. Mhm. Wer ist der Älteste? Der Älteste bin ich. <lacht> der Trainer, genau. Ja, genau. Wie viele Leute sind das so? Wenn alle da sind, so acht, mhm. ne, neun vielleicht, das ist sehr unterschiedlich. Also da sind da ja immer wieder Gründe, warum man jetzt nicht kann, warum man nicht zum Training erscheinen kann. Äh, zum Beispiel der Jörg, der hatte jetzt, also erstmal ging es ihm nicht so gut und dann ist oftmals so das Problem mit dem Begleitdienst, der muss also begleitet werden. Also manchmal stehe ich eben mit mit fünf da, aber wir machen trotzdem unser mhm. Programm natürlich. ne. Und Frauen und Männer, ist das soweit ausgeglichen oder? Ich glaube mehr Frauen. Ja. Ne? Also viel Männer haben wir nicht. Wir haben den den Uli und den den Jörg okay. und äh, Jamal. Jamal als als meinen Assistenten sozusagen. Ja. Also ich bin sehr glücklich, dass ich den Jamal hier regelmäßig begrüßen darf, weil bestimmte Dinge kann ich natürlich viel besser jetzt hier mit meinem Meisterschüler äh, irgendwie demonstrieren als jetzt äh, mit den Teilnehmern. Ne? Mhm. Ist das typisch, dass ähm, mehr Frauen Karate machen? Oder? Nö, eigentlich nicht. Also es ist ausgeglichen. Ja. Also ich habe ja noch einen Verein in der ja. Mitte und äh, da ist die Situation ein bisschen anders. Also, da sind eben mehr männliche Teilnehmer als, als jetzt äh, Frauen oder so. Ne? Mhm. Können Sie mir so ein Beispiel nennen, äh, wenn zum Beispiel Frau Lenz, Sie die sitzen in Rollstuhl mhm. und ähm, Frau Lenz macht das übrigens ganz toll. <lacht> das hätte sie schon gerne. Komm, können, sie gleich, können Sie gleich noch mal was davon erzählen? Aber wenn Sie im Rollstuhl dann Übungen zeigen, man braucht nicht unbedingt Beine. Nee, braucht man nicht. Also ich äh, setze mich manchmal auch auf so einen Hocker und versucht dann mal so zu vermitteln, inwieweit man jetzt auch als behinderter Mensch, ohne dass man jetzt seine Beine äh, immer in Bewegung hat, bestimmte Bewegungen ausführen kann. Ne? Und äh, mir geht es in erster Linie natürlich mal darum, zu demonstrieren, dass man nicht ganz hilflos ist. Ja? Also das fängt schon an, welche Haltung nimmt man ein, wenn man jetzt zum Beispiel geschlagen wird oder so. Ne? Also es ist einfach diese, diese Haltung, die hilft schon. Weil äh, die Schläge, die man da irgendwie abfängt, die kommen gegen die Unterarme und nicht gegen den Kopf oder so. Ne? Ich beschreibe das jetzt mal, weil man das ja nicht sehen, sondern nur hören kann. Das ja. heißt, wenn man Angst hat und sich gegen Schläge wehren möchte, dann zieht man sozusagen die Arme schützend vor dem Kopf. Also das ist, das ist eine, eine, eine ganz natürliche Reaktion. Ne? Ja. Die Teilnehmer hier, die sollen eben irgendwie so ein bisschen den Eindruck kriegen, ich bin nicht ganz wehrlos. Frau Lenz, wie sind Sie denn zu Karate gekommen? Es stand im Programm. Hatten Sie vorher schon mal so mit Kampfsport oder mit Verteidigungstechniken mal so gelieb geäugelt, dass Sie das gerne machen wollen? Ich habe es als Kind, als Zwölfjähriger, war ich im Verein richtig ohne Rollstuhl, ja. einer Fußgänger. Und habe immer so den Hintergedanken gehabt, es wäre schön, auch mit Rollstuhl sowas zu machen. Aber finde mal in Berlin was. Es ist nicht einfach. Und daher war ich ganz froh, weil ich sowieso oft hier bin dass es auch hier angeboten wird. Konnten Sie an den ganzen Techniken, die Sie ja schon mal als ähm, Heranwachsende gelernt haben, anknüpfen? Oder mussten Sie dann doch einiges dann umstellen? Und ging das auch? Äh, ich habe damals Judo gemacht. Ah. Also Es ist ein bisschen anders, aber so Elemente, es ist ähnlich. Und man geht vielleicht anders ran, wenn man es schon mal gehört hat. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Also wenn jemand so eine Grundlage hat, dann fällt es ihm dann natürlich viel leichter, jetzt irgendwie aufzubauen. Ne? Aber Sie hatten jetzt eben das mit den Händen über den Kopf beschrieben und mhm. grundsätzlich sich schützen oder ausweichen ist, ist ja ganz oft sinnvoller als zum Beispiel selber zuzuschlagen. Und das mhm. ist ja auch nicht der Sinn und Zweck, äh, zu Karate zu kommen, was man jetzt schlagen lernt. In Karate gibt es keinen kein Angriff. Mhm, das dachte ich mir schon genau. <lacht> und schnell muss man wahrscheinlich auch sein, schnell reagieren können. Und wie gelingt das denn auch in Situationen, wo man sich schützen will oder vor Angst regelrecht erstarrt ist? Mein Prinzip, was ich immer versuche, auch so, also meinen anderen Schülern beizubringen, ist natürlich, dass die nicht, ja, wie soll man sagen, unbesiegbar sind oder so. Aber äh, durch dieses ständige Training haben wir den Vorteil, dass unsere Schrecksekunde nicht so lang ist. Mhm. Und wenn man äh, zum Beispiel öfters mal geübt hat, da kommt irgendwas auf mich zu. Da kommt eine Faust, da kommt ein, ein Knüppel, da kommt irgendwas. Man versucht dann wirklich, äh, sich anders zu verhalten. Also dieser Schreck, der ist nicht mehr so da. Also können Sie sich vorstellen? Wenn ja, also wenn man sich erschreckt erstarrt man jetzt. Genau. Zum auch und, und, und dieser Erstarrungspunkt, der ist nach einer gewissen Zeit, wenn man jetzt also eine Kampfkunst, das heißt übrigens bei mir Kampfkunst und nicht Kampftechnik, Kampf, nee, Kampftechniken lernen wir ja, mhm. ne? aber wir machen ja keinen Kampfsport. Nee, das genau. Ist Sport, das genau. Ist ein, genau. Das, das ist der gesehen. große Unterschied. Ja. Ne? Also Kampfsport mhm. ist zum Beispiel Kickboxen oder so, mhm. und da bin ich ein bisschen Skeptisch, das ist so richtig. Ich denke, diese, dieser Moment, wo, wo jetzt also irgendwie eine Gefahrensituation entsteht, damit kann man, wenn wenn länger trainiert wird, kann man besser mit umgehen. Man ist natürlich nicht unbesiegbar, ist klar. Ja. Mhm. Und Aber das hilft es ja schon, dass man einfach zum Beispiel auch Gefahrensituationen erkennt, einschätzen kann und auch überle schnell überlegen kann, genau. was kann ich auch selber tun, ja, richtig. auch wenn ich vielleicht bestimmte körperliche Einschränkungen mhm. auch habe. Diese Reaktion jetzt zum Beispiel die Arme hochzunehmen, wenn man am Kopf irgendwie angegriffen wird, glaube das kann man sehr schnell irgendwie trainieren. Das ja. ist eine natürliche Reaktion. Genau. Und und wenn man jetzt irgendwie einen Schlag abkriegt oder oder abkriegen soll und die Arme hochreißt oder so, das ist eigentlich eine Sache, die kann man ganz schnell irgendwie verinnerlichen, mhm. ja, dass man eben bei Situationen sofort die Arme mhm. hochnimmt, schnell und äh, schützt sich damit. Ne? Schon fast ein Reflex. Genau, reflexartig kann man da wirklich ganz gut mitarbeiten, glaube ich. Haben denn Teilnehmer aus der Karategruppe gruppe denn schon mal erzählt, dass es Situationen auch gab, wo sie sagten, na, wie gut, dass ich hier immer dienstags komme? Oder haben Sie zum Beispiel auch was schon erlebt, wo sie sagten, ich bin froh, dass ich bei Karate bin? Also von der Seite glücklicherweise nicht. Ja, ja, zum Glück. Aber ich hatte es eben schon, dass wenn jemand mal da von hinten irgendwie kam, das aus Versehen dann nicht doch weggeschlagen habe, also er sagt, man lernt es richtig reflexartig. Ja. Man traut sich mehr, ne? ja? also ja. ich glaube, das ist einfach, dass man so ein bisschen mehr Selbstvertrauen kriegt. Das und, sowieso. Und irgendwie sich nicht ganz schutzlos fühlt. Ne? Das ist für mich eigentlich auch so ein mhm. Anspruch, den ich habe. Also das heißt, derjenige, der von hinten sich da einfach genähert hat, ohne sich zu so sagen, da hat sie wahrscheinlich dann, der war wahrscheinlich derjenige, der sich erschrocken ja. hat, weil sie so schnell reagiert ja. hat und abgeblockt hat. Es war haben. einfach, oh, Moment mal, ja. Es ist, man, ja, man, die Reaktion wird schneller. Aber das ist insofern ja auch ein ganz spannendes Beispiel, weil es geht ja auch darum, dass man zum Beispiel in den Distanzraum eines Menschen eintritt und mhm. dann den, bei demjenigen. Gefühle auslösen, ich fühle mich bedrängt, ich fühle ja, mich, ja. fühl mich in Gefahr, mhm. es ist mir unwohl, du bist in meinem Distanzraum. Genau. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass das durchaus mal passiert? Also auch gerade, wenn man im Rollstuhl sitzt? Kommt schon vor, gerade im Bus oder so. Da hast du ja oft immer mehr, du hast nur diesen einen Platz und die rücken ja auf der Pelle. Da ist es schon, dass einem es das unangenehm wird. Kann man sich natürlich nicht wehren, wäre vielleicht nicht ganz so gut. Aber auf der Straße draußen, ich kann mir schon vorstellen, da gibt es dann doch die Situation, wo man ganz froh ist, dass man vielleicht dann doch, vielleicht erkennt man auch dann eher, will der mir gegenüber Gutes oder nicht Gutes. Ich denke, man wird, kriegt dann auch ein anderes Gespür dafür. Also das heißt, sie gewinnen auch Selbstbewusstsein. Auf Selbstbewusstsein. jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Also wenn ich hier an Uli denke, so also ein Teilnehmer, da merkt man, dass ihm das was bringt. Also, dass er auf geworden ist, dass er sich vielleicht auch nicht mehr ganz so viel traut. Zu Anfang war er mir in der Ecke, ich macht da mit. Also, es bringt auch, ich glaube, bestimmten Behinderungsgruppen eine ganze Menge. Vielleicht auch deswegen, weil es auch gar nicht darum geht, dass man jetzt Techniken erlernt, sondern dass man auch einfach mit sein, seinem Körper auch nochmal anders ja. Ja, ändert. Ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. dass das Teilnehmer bestimmt auch sagen. Dass man, auch wenn man zum Beispiel irgendwo eingeschränkt beweglich mhm. ist, dass man schon doch das Gefühl hat, ich kann was machen. Mhm. Also Karate hat ja auch einen gesundheitlichen Aspekt. Ja. Ne? Ich merke das jetzt hier äh, auch beim, bei dem Teilnehmer hier, bei Jörg. Der hat ja einen Schlaganfall erlitten und äh, man kann mit bestimmten Übungen, kann man ihn soweit unterstützen dass er nicht mehr so unsicher ist, zum Beispiel im, im Stehen, im Laufen, im sich Bewegen oder so, sich bestimmte Sachen zutraut. Ne? Dass, dass man eben durch, durch also unser unser Karate-System ist ja so aufgebaut, dass wir immer so und so zwischen Spannung und Entspannung ist das ja immer. Und das bewirkt natürlich auch, dass unser unsere Skelettmuskulatur sich stark entwickelt, dass wir kaum Rückenschmerzen haben, wenn wir es richtig machen. Und natürlich auch eine, eine Haltung die anders ist, als wie man mhm. jetzt vielleicht hier irgendwie anfängt. Ne? Wenn man anfängt, dann hängen die Schultern vielleicht so ein bisschen nach vorne, aber nachher hat man diese Haltung. Und mhm. diese Haltung bewirkt schon einfach äh, eine ganz andere Reaktion des Gegenübers. ne? tritt eben anders auf. Ja. Ich so, als Hilfe, ja. wo bin ich jetzt? So, als Hascher, so, uh, tun wir nichts <lacht> und so. Ja. ja, das macht ja auch was mit der Art Ja, natürlich. Die, ja. ja, ja ab, natürlich. die Stimme ja. wird dann auch souveräner und präsenter ja, ja. oder kann auch lauter werden. Ja, ja, auch, deshalb ne? sagt man mir eine laute Stimme. Ne? <lacht> Bei Karate inklusiv sind das eigentlich jetzt Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die unterschiedliche Behinderungen haben oder gibt es auch welche, die kommen einfach auch so und finden das super? Ja, ja, natürlich. Also ich habe eine ehemalige Kollegin, mit der habe ich ganz gut zusammengearbeitet früher. Die hatte ich einfach mal befragt, ob sie auch Interesse hätte und die ist jetzt auch regelmäßig dabei. Mhm. Ne? Und naja, meine Frau ist regelmäßig dabei. Sie machen das ja schon eine ganze Weile und das wissen also Leute, die Sie kennen, Wissen das ja auch. Hm. Wie waren denn so generell die Reaktionen, wenn Sie sagen, so, ja, ich gehe regelmäßig zum Karate, ich mache das gerne? Äh, es wird nicht geglaubt. Karate im Rollstuhl, wie kann man nur, das geht doch gar nicht. Und da die Überzeugung zu machen, Leute, das geht sehr wohl. Jetzt mache ich aber einige Sachen, die nicht so ganz üblich sind und daher ist es im Bekanntenkreis ge gewöhnt man gewöhnt sich daran. Aber wenn ich jetzt hier Telebus fahre oder so, da kommt erstmal ein Moment, mal geht das überhaupt. Und das merke ich hier auch in der Villa. Hm. Ich glaube, das ist noch ein bisschen so das Problem, dass die Leute sich nicht trauen und nicht vorstellen können, dass es geht. Wie ist das für Sie? Ich meine, schmunzen Sie da, weil Sie ein dickes Fan mittlerweile haben? Ja. Oder denken Sie auch so, ja, warum glauben die mir das einfach nicht? Nee. Vielleicht ist das anders, wenn du Fußgänger warst. Geh da ein bisschen anders ran und ich sag eben, es geht alles irgendwie. Hm. Ich glaube, wenn man von Anfang an behindert ist, ist man ja von Anfang an irgendwo auch gewöhnt. Du bist behindert, du mhm. kannst nichts. Man reduziert sich. ne? Man mhm. reduziert sich. Und ich denke, dass da Karate gar nicht schlecht ist. Mhm. Mhm. Gibt es denn auch so ähm, Teilnehmer in der Gruppe, die auch von, von Geburt an zum Beispiel auch behindert sind und einfach ein Interesse ja. an Karate haben, sich das zu trauen? Also wieder Uli. Wie der auch, Uli, ja. Uli, Uli zum Beispiel. Ja. Benny damals. Benny auch, ja. Und der ist leider nicht mehr bei uns. Also, das heißt, dass, ähm, wenn jemand Interesse hat und jetzt den Podcast hört und sagt so, okay, das ist egal, ja, welche Einschränkungen ja, ich kann kommen, ja. dann soll er einfach dienstags in der Villa, an nur ja. vorher, gleich vorher anrufen, sich anmelden. Ne? Ja, Fähnlich. das ist ja. wohl notwendig, glaube ich. Aber ja. sonst das ist eigentlich, ja, klar. Das steht für jeden offen. Ne? Schön. Dann so zum Schluss fände ich das super. Nennen Sie doch mal so ganz schnell hintereinander jeweils drei Gründe, warum es sich lohnt, Karate zu lernen. Wo es einfach Spaß macht. Mhm. Es ist mal was anderes. Und das, man sollte sich ja gerade im Rollstuhl bewegen. Okay, perfekt. Bei Ihnen? Ja, klar. Äh, Gesunderhaltung, das ist äh, eigentlich so ganz vorne. Ne? Gerade so, wenn man nicht mehr so ganz jung ist und äh, auch eine Behinderung hat, mhm. äh, dass man seine Fähigkeiten irgendwie ausbaut, dass man äh, sein Selbstvertrauen irgendwie entwickelt, dass man einfach selbstbewusster wird dadurch. Das waren drei, aber ich kann noch weiter reden. <lacht> Wie viele Gründe kamen Sie denn noch? Ja, es gibt noch ganz viele. Ganz viele. Gibt, ja, ja, viele. Noch ja ganz vielleicht viele. noch einen ganz wichtigen ja, so zum Schluss. Natürlich, ja. Man, man, ist, man ist nicht wehrlos. Also wenn man es eben äh, eine gewisse Zeit betreibt, ist man nicht wehrlos und äh, man hat einfach auch ein anderes Auftreten. Ne? Also die, die, die Ausstrahlung, die man denn hat, äh, die ist irgendwie anders. Ich <lacht> weiß nicht, äh, ob Sie sich Selbstbewusstsein. Das so vorstellen können. Selbstbewusstsein. Ja, ja, genau. Ich denke, bei vielen ist ein bisschen Selbstbewusstsein. Ja, ja. Aufbau. Ich wünsche ganz viel Spaß jetzt. Danke. Den vielen Training. Dank. Ja. Dankeschön für Ihre Zeit. Okay. Das war Wir sprechen heute von der karate -Matte. Wenn Sie neugierig geworden sind und Karate auch mal für sich ausprobieren wollen, bei Michael Klar und seiner Gruppe sind noch Plätze frei. Dann finden Sie die Kontaktdaten, Termine zu den Trainingszeiten auf unserer Internetseite der fürst stiftung www.fdst.de. In zwei Wochen heißt es dann hier wieder, wir sprechen mit neuen Gästen und einem anderen Thema. Kommen Sie gut durch die nächste Zeit. Dann bis in zwei Wochen. Tschüss.